Wir haben eine Stunde gewartet. Jetzt war, da, war das doch eine Stunde. Ja? Ja, eine Stunde jetzt gerade. Moin lieben und schön, dass ihr am Start seid. Moin, Ivan, grüß dich. Hallo. Was geht da? Ja, wir werden mal heute ein paar Lieferservice auschecken. Ne? Ach so, ich dachte, ich bin hier um die das ist schon vorbei, das war vor Video. Also, wir werden heute ein paar Liefer-Service testen und zwar die schlecht bewertetesten. Das wird eklig, sage ich mal, ne? Ja, wer weiß. Es ist ja auch manchmal so, dass wegen Service späte Lieferzeiten ja, ja. und so die schlechte Bewertungen sind. Na, aber wir stellen uns darauf ein, dass natürlich auch vielleicht nicht so köstlich-schmächtig wird. Ja, muss ja auch so sein. Ja, muss es ja mal testen, ob es wirklich so schlecht ist. Ja! Also ich sag mal so, es gibt halt auch viele Möchtegern-Experten, aber ihr sind zwei essens ne? Das ist <lacht> einfach so. Und das hat natürlich hart und Fuß, was viele sagen. Und wir werden schauen, ob das... Reinhaut oder nicht. Und wir machen so, ne? Wir stellen jetzt nicht auf Lieferando und sagen noch, hier der hat so lange gebraucht, weil Lieferando, sage ich euch ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Erstmal nehmen wir das gute alte Krockhaus unter die Lupe. Das hat voll schlechte Bewertung. War früher heftig, sag also ich. Krockhaus, halt. Alter, ich würde sagen, Krocken, ne? da habe ich mal gekotzt worden, Das ist eigentlich für mich so ein richtig ekliges Krok, Ding. meinst du? Ja, vom Krocken, <lacht> doch, <lacht> <Krok> <lacht> <lacht> ja, gut, gut, gut. gut, gut, gut. Äh, wir testen. Wie mal. Schön was ist noch? Ähm, ja, ich blende einen hier einfach. Und dann gibt, fahren wir jetzt da in den Okay, let's auf zum Kokos. Gibst du noch Ghetto Falls? Kokos. Kokos. Guck mal, Evano hat eben was Schönes gesagt. Was hast du eben gesagt zu Kroks? Ich muss sagen, ich wirklich lutsche sehr ungern <lacht> Nein, Nein, ich muss sagen, ich habe mit Krok leider immer schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal hab ich sogar Kotzingen Kloc. Schon wegen dem Krok. Und ich hab, glaube ich, in meinem Leben selten geilen Krok gegessen. Also wirklich. Ist echt so, ich gebe ihm recht, die meisten machen einfach, die holen sich irgendwie ein Industriebaguette, hauen da eine Scheibe Salami drauf und Kiel und denken, sie sind Albert Einstein der Neuzeit, so. Ja, ich hoffe, was was schon mal? Ja, ja. Und? Ich sag Sorry. so. Ach, nee, ich bin <lacht> früher, früher, wo wir noch Sportzigaretten geraucht haben, ne? Ja, so jetzt ja ja, ja, ja, ja, ja, und ich ja eher so. So das Gro große Gerät, ne? Da war ich voll begeistert und dann war aber eine Zeit lang echt nicht gut. Und als ich das letzte Mal einmal geholt habe, war wieder so, war echt nicht schlecht. Es war lange Zeit, hat enttäuscht, und als ich gesagt habe, boah, und dann sich Krokos nennen. Aber warst du schon mal nüchtern da? <lacht> ja, so. doch, doch, doch, okay, doch, doch, doch, okay. doch, doch, doch. Da okay, dann lass mal ruhig dann rein. gehen mal rein. Okay, also wir haben jetzt hier auch Hamza am Start von einem meiner besten Kollegen, der Bruder. Moin Moin. Hamza, was würdest du mir jetzt empfehlen, ganz spontan? Ich nehme eh was anderes bestimmt, aber egal. <lacht> <lacht> Nimm mal einen mit Knoblauch. mit Knoblauch. Emanuel, das ist doch was für dich bestimmt. Ja, ja okay, ja, ja. dann nehmen wir einen für mich auf Oldschool-Basis. Ich habe schon gesagt, wir waren früher immer so Sportzigaretten haben wir genommen und dann sind wir hier, hier rein. Ne? Dann nehme ich mit Salami einfach. Alles klar. Okay, geil, Mann. So, man muss in Kleinstadtverhältnissen essen sehen und das natürlich bei mir Emotionen dran hängen, aber zum Beispiel Pizza habe ich hier auch früher echt immer gern bestellt, obwohl das ein Krockhaus heißt, ne? Pizza? Hier so auch Currywurst, das würde mich interessieren. Würde dich ne? <lacht> Wollen wir auch nur Currywurst? Für einen Currywurst kann ich auch noch gut. Oh, ja. ist es richtig geil, Sachen zu bestellen, die eigentlich, zum Beispiel beim Innen da irgendwie... Ja. Oder so, Was gar keinen Sinn eigentlich ergibt. Ja, das Und zu testen wie es schmeckt. Das ist gut. Ich frag mal einen Hamza. Hamza können wir auch noch eine Currywurst? Du auch eine Currywurst. Ja Mann, das wäre geil. Hey, ja geil, Mann. wir nehmen auch noch eine Currywurst. Ja. Alter, wir gehen aus volle, Mann. Danke, Hansa. Hast du Currywurst schon mal gegessen? Nee, Currywurst habe ich hier noch nie gegessen. Hey, ja, wir gucken mal. Mal. Ja, ja. Also haben wir alles am Start jetzt. Ja. Wir werden jetzt jetzt mal einmal auspacken. Ordentlich, guck dir an, ja. wir haben echt richtig, also Kröts von denen, dass wir viel die hier reingetan haben. Ja. Wir haben diesen, wir testen diesen Laden wirklich komplett. Das sind die Crocs, ja. schön eingepackt. Ey, richtig. so französisch eingepackt. Ja, die Croc, kenne ich. Die ja eigentlich aus Frankreich, ne? Haben die auch so ein bisschen gemacht? Ja, kann man so sagen, ne? Croc ja, auf aus Frankreich. Aber ich ne? bin ja nicht schön, wenn hoffe, meine hoffentlich mal eingebildung, mal reicht Ja, ich ja, hätte schon. jetzt auch gesagt, wenn ich jetzt sagen müsste, das muss ich sagen, finde ich ein bisschen. Nee. Ja. Also es ist nett, dass sie dazu so geben, ne? Ich dachte, die machen das so schön rauf, die Soße. Die Soße. Ja. aber das ich, ich, Taktik, weil das sonst total da du weißt du? Ja, okay, ich wir in zum Mitte Soll ich die raufballern? Ja, ich bin zwar eigentlich jemand, der auch gerne ohne Soße nimmt Okay, gut, ich mag Soße. Ich, so ich probier so. mal einmal, ohne erstmal Ah, Moment, ich muss kurz jemand hier rausziehen. Tomaten die haben wir irgendwann. <lacht> Tomaten mm -hmm. kann mich okay. lecken. Die haben da wirklich, weil du den Käse auch abziehst nochmal, ne? Ist schon ordentlich Thunfisch auf jeden Fall drauf, ne? Die haben, mm -hmm. das ist natürlich alles, sage ich mal, sehr standard thunfisch jetzt so. Aber, oh. hier so schön rein dippe oh. Ja, ja. Mhm. Guck mal, wenn du den Oschi anguckst, ich hab das schon mal reingebissen. Der ist schon gut lang. Ja. Oh, Moment mal, da ist ja Monte. <lacht> nein, nein. Ja, genau da. Man sieht den Käse, man sieht die Salami. Also es mhm. wurde offenbar ordentlich was draufgetan. Boah, das, das brennt aber ordentlich, muss ich sagen, ja sagen. Ich hab ja das Thunfischding hier. Es passt nicht, ne? Ich muss es sogar. Ja. Ich finde das lecker, muss ich wirklich sagen. Ganz ehrlich, wie wir vorhin gesagt haben, und dieses gibt es sehr selten. Ja, der ist jetzt keine 10 von 10, Digga. Hm. Nee. Aber der ist ohne Scheiß. Die, die könnte ich ganz gut weghauen. Ohne lass, Probleme. Lass mal da schon mal eine anonyme Bewertung ins Handy einmal eingeben. Scheiße. Ich muss Stöcke auf den Boden legen, meine Bewertung vor mir. Ich hab mein Handy weg. Du darfst nicht hingucken. Ja? Ich hab fertig, Karl kann, kannst du bekommen. Ich hab eine 7 gegeben. <lacht> das ist der das. Ist 7. <lacht> Oder war ne 7 andersrum? Ich hab erst äh, andersrum. Ich auch die Einde, von der Seite aus sieht's aus 7. Ja, ja, das <lacht> ist eine 7, ne? Ohne Scheiß, ich hab eine 6 mal 5 gegeben, ne? Weil ich äh? muss ganz ehrlich sagen, Digga, die kannst du richtig gut weghauen. Ohne ja. Probleme. Aber jetzt auch nicht die Welt, wenn man nicht übertreiben soll. Ne? Das ist ein Standards, würde ich sagen. Aber man muss halt also sehen, wir fahren durch die ganze Welt Hessen essen. Für so kleinen Standardiepa-Service, jemand anders, der da reingeht, vielleicht nicht so krass äh, unterwegs ist, das kann man echt gut machen, ne? Ja, safe, safe. Da muss oh. ich reinschieben. Für dich ist der Kindheit gerade. Das ist Kindheit für mich. Boah, mm. da ist eine Was ist das? Margarita das oder ist der Salami. Sah die auch so deine Kindheit aus oder anders? Ja doch, die kommt hin, die ist ziemlich gleich bleiben. Riecht auch mal super stark im Kampf. Ja. Auch einen schönen Cross hier. Mhm. Also ich werde jetzt mal einfach hier. Guck mal, Ivanito. Boah. Ja. Ja, das gefällt mir. Guck mal hier, ja. Was sagst du? Hast du Vibes von früher? Ja, Vibes von früher. Da bin ich gleich gespannt auf deine anonyme Bewertung. Mhm. Also, dann nehmen wir mal die Pizza. Oh, so ist man, Männer. So ist man. <lacht> man ich will auch so einmal reinschieben. <lacht> <lacht> Hm, was gebe ich dann Holle für den heute. Also ich habe Pizza, ehrlich, für Lieferservice. Ich liebe diese Pizza einfach. Aber ich also jetzt nicht übertreiben, Er ne? ist immer noch, ich habe die besten Pizza der Welt gegessen. Gib ich eine 7,5. Was? Das soll eigentlich eine 5 sein, weil die wollen also so ein Bogen drin sein, weißt du? Okay. Okay. 7,5? Boah, das ist total stark, Alter. Ja, aber ey, jetzt all time von normalen Pizzen mit bester Pizzabäcker der Welt. ich geb das eine 5,5. Einfach eine normale, leckere Pizza. kommt nicht ganz schlecht, das ist genau in der Mitte von 5 bis 10. Muss echt sagen, ich habe eine 4 hier. Bei Liefer-Service kann ich sehen. Bei Liefer hab ich so direkt mal fünf gegeben. <lacht> Nein! Nein. Ich sag, die Pizza echt schon gut schäbig, Alter, ohne das ist böse zu nee, nee. meinen. Ich fand die, den Nein. du Doch, sorry, mein der Krok war echt nett, den konnte ich mir gut reinballern, ne? Aber Dick, an die Pizza, war echt du hast an falschen Stelle abgebissen. Nee. Ganz ehrlich, du hast da Der Käse Stelle. war nicht krass, der war nicht krass, ey, Es war echt nicht so eine gute Pizza, man, muss ich echt sagen. das war meine Kindheit, oder? Das war deine Kindheit. Boah, die sieht, die sieht gruselig aus, Digga. Die sieht, die sieht richtig gruselig aus. So richtig schwimmen, das ist ja keine, keine, eine Soße muss ja dickflüssig sein, also eine vor allem eine Currywurstsoße. Also sagen wir mal ganz ehrlich, die Soße sieht nicht perfekt aus. Da muss man einfach so sagen, die Soße sieht nicht perfekt aus, aber ich glaube, das ist durch die Verpackung denn Kondensflüssigkeit bleibt. Ich will die jetzt nicht zu durchschützen, weißt du? Ja. Ich will jetzt auch nicht, dass die deutsche Hollis. Schutzgesellschaft oder Hollis weißt, ne, ne, ne, Schutz ne. an. Ey, Scheiße, Olli ich gerade ehrlich. Das wird schlimmer. Mit dem Wasser. Digga, das ist eine Wurst, aber keine Currywurst. Also die schmeckt nicht dieses Geile. Du hast also, Currywurst, kaufst ja nicht wegen der Wurst, sondern auch wegen den ganzen Soßen so gesagt. Aber du hast hier einfach keine Soße, sondern einfach nur ein Schwimmbecken. Currywurst, also, lass mir einfach mal raus jetzt hier. <lacht> <lacht> <lacht> also, <für Werdung. lacht> Ey, die muss leider echt sorry, Digga. Aber Wheel Talk, jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Crocos kann man sich richtig geil geben. Ja, das ist. Krok. E vor allem die Krok, da Sie ja Krok auch. gut. meiner Meinung nach auch, auch Pizza richtig geil geben. nur sagt nicht, <lacht> Aber die Currywurst. Bitte lasst es einfach. <lacht> Der Kirby-Bus hätte ich jetzt eine 3 gegeben. Muss ich ganz einfach sagen: eine 3. In der wäre ich gleich mitgegangen. 3-2 sind die war echt nicht stark. Man kann nicht alles können. Ne? Nein. Aber ist okay. Wir stehen für Krog. Ja. Machen die gut, die schieben die gut rein. Machen wir. Gehen wir zum nächsten Dings. Jetzt am schon voll die dicke Flotte, ne? Guck mal hier, das sind alles. Suche bis zum letzten Wagen. Der hat 3,1. Äh, wieso ist der denn so schlecht gewählt? Lass uns doch mal gucken einmal. Ich habe Schnitzel, Hamburger Art. Für zwei riesen Schnitzel habe ich einen Spiegelei bekommen. Digga, macht den jetzt Schnitzelbestell. Spiegelei <lacht> bekommen. Ja, okay, das Okay, Pommes waren labbrig, lange nicht mehr so schlecht gegessen. Oh Junge, der Lieferservice nicht. Zu empfehlen. Wirklich selten so ein unfassbar schlechtes Essen gehabt. auch oh, nicht Okay, Junge. das ist hart, weil wir haben eben auch bei uns bei Dominus, hatten wir auch überlegt zu testen jetzt, warum das so schlecht da war. Immer nur kam was anderes oder kam spät, kam gar Aber nicht. Aber hier geht es ums Essen. Hier so, geht es so ums Essen. Gut boah, boah ein Burger, lass uns einen Burger fetzen. Ich ja. schwöre dir. Ja, wir kriegen Spiegel dann ja. Ja. Boah, Digga, nicht noch eine Currywurst. Nein, nein, nein, nein, nein, das überlebe geben. ich auch nicht. Ey, die haben Gyros-Teller. Sollen wir einen Gyros-Teller? Komm, ja, lass uns einen Gyros-Teller. Und Burger. Und Burger, ja, da ja, Dabei ist dann ja so auf Pro basis jeder von einer Seite also wir haben uns umentschieden, weil wir gehen nachher noch zum Griechen. Das wird dann die schlechteste Bewertung. Boah, die haben der nur 2,6. Ja, ist toll. Wir nehmen hier jetzt nochmal, mal. gucken, wie die Bruschetta herkriegt. Lieferservice. Wie wird das denn aussehen? Und Spaghetti nehmen wir. Also hier sind wir mitten im Buxude im Marktkaufzentrum. Also erstmal interessant, Evanio, ne? Was? Wie lange stehen wir jetzt wir hier? Wir stehen halt wirklich Leute, hier schon 20 Minuten. Das kann entweder ein gutes Zeichen sein, dass ja. sie wirklich brauchen, aber da sitzt niemand drin. Das heißt, wir sind die einzigen Kunden so. Das ist weil das, Gummi wird und die sich echt richtig Liebe da reinstecken. Ich glaube vielleicht. Ne? Ich hoffe, glaub, ich irgendwie nicht, mehr mal, Ihr werdet gleich erfahren, was sein wird. Er sieht schon mal. Ich muss nicht sagen, wir haben schon mal reingeguckt, ne, weil wir mussten gerade ein Foto machen. Sehr ganz ehrlich, Holle, kennst du diese Burger für vom, so vom Tiefkühler? Ja, genau so sieht das, das aus. Sieht genau eins zu eins. Oder ein Mikrowellenburger, ne? Genau, der Käse ist ja nicht mal richtig und äh, so. Das wäre auch... drei, es hätte ihm Mikrowellenburger gegeben. ist mal ganz ehrlich, das Brot sieht zwar nett aus, aber der Rest sieht echt Mikrowellenmäßig aus. Ja. Und ist auch schon kalt. Äh, ja, ja, ja gut, also, wir haben ihn eine Minute jetzt da drin gelassen. Ne? Das muss man sagen, weil wir eben ein Foto gemacht haben. Ey, da einfach <lacht> direkt deine Bewertung. Der ist aus der Fackel Mikrowellen Ja ehrlich? <lacht> Mit bisschen Salz drauf. Ey. Ehrlich? Guck mal reinbeißen. Das ist eine Mikrowelle, ich schwör's dir. Hey Mann, das ist doch so eine Mikrowelle, erzähl mir was du willst. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein die Soße ist ganz okay. Aber der Rest, boah, das ist schon wirklich nicht schade. Ich finde es nicht schlimm. Mhm. Den Burger bestellt man wohl nicht nochmal, sagen wir mal so. Ja, aber du bestellst auch nicht beim Lieferservice und denkst dir, boah, geil, Mikrowellburger, Da kannst so du gerne in den Supermarkt gehen. Ich verstehe manchmal den Lieferservice nicht, muss ich muss einfach sagen, man will ja, dass die Leute wieder bestellen, Man will, dass die Leute kaufen. Da esse ich doch meinen Burger selber und guck, dass der geil schmeckt. Das ist einfach so, klar, beim Lieferservice sind die Burger oft nicht so gut, aber Burger, guck mal, ich würde eine 4 von 10 geben. Weil er schmeckt jetzt nicht scheiße, aber es ist einfach so, Mach doch was, du hast einen Lieferservice. Mach doch was, was richtig geil schmeckt. Das ist einfach so, man schmeckt keinen lieber man schmeckt gar nicht. Das ist einfach nur eine Frikadelle rauf, irgendwie eine Scheibe Käse. Warum macht man sowas? Ich habe einen Laden. Vor allem, wenn so vorstellt, der Käse war ja nicht mal geschmolzen, so ein bisschen. Ja. weißt du? Okay, wir haben hier jetzt Bruschetta, ne? Ich wirklich fast Tomaten zwar wie hip ne? Ach ja, scheiße. Aber du kannst es gönnen, du kannst es nicht gönnen. gönnen. Ich gönne, ich gönne. Okay, muss das nicht sein? Das sieht aus wie ein nettes Kloblauch. Das sieht gut aus. Boah, ich muss ganz ehrlich, das riecht sogar wirklich gut von hier aus. ganz ehrlich, das kann man richtig gut essen. Wirklich, es riecht auch gut, muss ich sagen. Mhm. Also ich scheiße die Tomaten, aber das Brot riecht. Ist ein Knoblauchbrot oder habe ich es eingebildet? Ein Knoblauchbrot, schön wie Knoblauch drauf, also richtig giftig, sag ich mal von Knoblauch mag ich aber. Hey, echt eine 7 von 10. also das kann man. Boah, sehen. ja gut, da haben sie sich drauf fokussiert, ja. ne? Ja. Aber ja. jetzt, da haben sie sich drauf fokussiert, sag <lacht> ja. Aber jetzt, Holle, Das ist wirklich eine Aufgabe. Gute Napoli äh, Pizza. Äh, Pizza. Ja. Oh, ach, Gute Napoli, na, na, wie heißt es nochmal? Äh, Napoli. Bitte, Napoli, genau Spektiv Napoli. Man mag doch eigentlich keinen Tomaten, aber es Tomatensauce. Das ist ja was anderes, das ist immer ist das, das ist ja nicht diese rohe Tomate, die du reinbeißt. Ja, ja. Äh, ey, guck mal, es ist wirklich voll gesaugt mit Tomatensoße auf jeden Fall. Ne? So soll es glaube ich auch sein mit dem Rezept. Original früher, wo ich gar keinen Cash hatte. So. Ausbildung, Wohnung erst, Bleibe. Gehst du Penny und die günstige 69 Cent Spaghetti Bolognese. Mit der absolut letzten die, die, Tomatensauce. Ja, die wie Miracoli, ist nur die von Penny. Original haben wir die glaube ich genommen. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich auch diese richtig. Kennst du diese Tomatensauce die irgendwie so gefühlt? Äh, die, also die schlechteste Tomatensoße gefühlt? Versuch mal, ja, ja. Das riecht jetzt auch nicht so stark, ne, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also das Knoblaubrot, das war okay. ist so keine Kunst, aber mhm. trotzdem. Digga, wie wässrig ist das? Boah, ich muss echt sagen, das ist echt nicht stark, Digga. Das ist halt wirklich, wie du es beschreibst. Äh, also, du zahlst ja wirklich 6 Euro oder so. Dafür, Euro. Das geht doch nicht. Für mich ist das eine 3 von 10, weil es ist jetzt natürlich halt nicht so, dass du kotzt oder so. oder sonst was. Es ist einfach nicht besonders gut in Napoli oder wie sie es nennen. Oder Nein, wie das ist, das du das ist, ich würde da komplett mitgehen, Digga. Das war äh. wirklich nicht gut, Mann. Klar, ey, du kotzt jetzt nicht und du stirbst jetzt nicht und man kann es essen. Ne? Ich bin, ja, da, man ich bin essen. dankbar für jedes Essen, so, aber es geht ja darum, es die zu testen. Mhm. Und das ist verdient das Schlechteste gerade. Ey, das ist, wirklich, ja, das nicht ist nicht, wirklich nicht stark. Aber die Bruschetta war richtig gut. Mhm. Und auch hier hier muss ich sagen, die Pizza konnte man sich immer gut geben. Die Muggel sind wirklich eine Katastrophe. Mhm. Die sind wirklich richtig ja. schlecht. Mann. Gehen wir ab zum Mykonos. Oh, der war sogar Bett. noch böser. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Also wir haben jetzt gerade tatsächlich Ach. den Besitzer sogar noch getroffen. Er hat uns gesehen, wie wieder gefilmt, weil ich dachte, hat Passant guckt. Er hat auch gefragt, na wie war? Boah, es war super unangenehm, Leute. Alter, jemand das ins Gesicht irgendwie zu sagen, ist noch härter. Weißt du, was ja sein Name ja. ja, ist? Ja, also ich habe ihm das gesagt. Wie es ist es, Gut. Der Rest irgendwie war mir nicht begeistert. Und aber so ist das Game. Am liebsten werde ich gut, aber das war eben richtig unangenehme Situation. Oh, ne? ganz, ganz. Auch, du kannst ja nicht sagen. Der Laden ist kacke, aber es war wirklich nicht gut, Mann. Ja, also, er wird das auch wissen. So, wir haben hier 2,6 Sterne. Viel zu spät Lieferung. Zwei Stunden nach Bestellung ist fehlt das Essen, das teuerste. Auf 100 Spät Lieferung konnte, konnten wir nicht sofort essen und es fiel so mit ca. eine halbe Stunde später erst auf. Laut Lieferanten noch 60 Minuten Wartezeit. Nach 120 Minuten, zwei Stunden ist die Lieferung leider noch immer nicht erfolgt. Äh, alles Lieferzeit, alles Lieferzeit. Ah, aber hier noch einmal das Essen ungenießbar: kalte Pommes, völlig versalzenes Fleisch, epiger Salat, zwei Stunden Wartezeit. Aber auch Wartezeit, vielleicht war er salzig auch trotzdem wegen der Wartezeit, hat auch ja extra reingeknallt. Mein, kann ich Resümee Resumé Resümee? Kann sagen? Mein Resümee hier raus ist, dass es echt im Großen und Ganzen die Wartezeit sein wird. Dafür nehmen wir jetzt ein Gyros, Auf jeden Fall vielleicht was anderes auch noch. Da ist der gute Mykonos. Wir werden zuschlagen. Aber wir müssen jetzt noch bestellen für den kleinen Hunger noch mal zwischendrin für dich. ja, habe ich dir mitgebracht. ein paar Snacks. Sag mir nicht von 6 Plus. Ja, doch, doch. Ui. Und da denkt dann, Leute, die das Die schönen Snacks. Ja, 50% Protein sind da drin. Ja, geil. Schokolade ja. und Protein. Denk gut. Wie ist das? 50% mhm. Protein. Denkt an Holle10 bei ZEKPUS.com und jetzt, wenn wir hier snacken mecken. Also nur ganz kurz zur Info, er macht um 17 Uhr auf, wir um 17 Uhr da, wir müssen jetzt noch mal losfahren, wir kaufen was ein, weil es erst in der Stunde Essen gibt. Also nur das so, deshalb cool, sind wir noch mal los und dann holen wir gleich das Essen ab. Wir sind jetzt am Start, ich muss sagen, war deutlich schneller, aber es gab auch ein kleines Missverständnis, Giros wird noch extra jetzt gemacht. Wir haben jetzt so Flaki bekommen, Giros wird noch mal extra, ne? Hast du mitbekommen? Wir haben eine Stunde gewartet jetzt. War das, war das doch eine Stunde? Ne? Wir haben eine Stunde jetzt gewartet. Worden. Okay, aber das Essen war schon fertig als wir waren, vielleicht war auch ein kleiner Moment früher fertig. Mhm, aber ey, wenn jetzt alles ja? so gut spielen. Ja, das wird so, wir sind am Start hier. Das ist kleinen Hunger, ne? Also wir haben für einen kleinen Hunger bestellt. Komm, wir werden mal beide einmal hier von einer Seite reinmeißen. Ich schwöre euch, schmeckt gut. Hä äh, das sein? Ich muss mal zusagen, der ist richtig frisch. Mm. Das soll wir gerade rausgekommen werden. Ja. Hast du gut gemacht, Chef, das Essen? Bitte. Tatsiki ist nicht so gut, Chef, aber. <lacht> Man kann Griechen, so sagt man einen Vergleich zu, zu anderen Griechen, wenn man so Flaki. Bei mir ist lange her. Ich würde sagen eine 6,7. Hey. Du nicht? Klar, ich würde nur, nur 6,5 vielleicht sind aber, 6, aber das ist nicht schlimm, dass Ich, ich muss sagen, ich bin gerade geschockt. Was? Ich bin geschockt. Also mhm. ja, du eine 6,5 hast du, ne? Ja. Mhm. Weil es dann geliefert ist. Und ich denke mal, so viele hatten wir doch gesehen. Wegen Lieferzeit haben wir doch jetzt auch ein bisschen ein Problem gehabt. Ja, aber, schmeckt? Drauf, ja. aber schmeckt Aber es schmeckt. Das kriegen wir hier noch Gyros anstatt. Guck mal, Gyros auch schön frisch. Habt ihr Spieß? Habt ihr einen Spieß oder macht ihr so in der Pfanne? Nee, nee, Spieß. Habt ihr Spieß Spießt sogar, ne? Ja. Die haben sogar einen Spieß, ey. Frisch, immer frisch. Ein klein bisschen trocken, Chef. Aber das stört mich komisch, weil wir dabei nicht. Ich feiere das Gyros echt. Ich brauch's tatsächlich. Aber eigentlich ist ja da. Also, da gebe ich dir auch eine 6,7 von 10 ich dir für diesen hier. Also, ist auch gut. Was gibst du, Ivanio? Ich gebe auch so eine 6. 6. Ja. Also, das muss ich sagen, das stört mich auch gar nicht mit dem Trocken. So, auch die schönen frischen Zwiebeln. nach heute kann machen. Mhm. muss man echt sagen, so Flaki, ne? Überraschend. Wirklich. Mhm. Es war sogar echt so, so leicht, so. Ist der ja Schwein, ne? Und ich bin selber ein Schwein. Aber muss sagen, es war cool, es war nicht so dieses. Weißt du, was ich meine, so mhm. Zähle, sondern es ist echt ein bisschen so spannend, dass du reinbeißen konntest, ohne jetzt ewig zu kauen. Aber der Digga, der war schon gut, staubtrocken, muss ich sagen, Alter. Ja, und ganz lustig, ne, ich habe das Gefühl, ich, es, es, es hört sich dumm an, ne? dass man sagt, trocken und gut, ich habe das wirklich noch nicht so gehabt, aber irgendwie habe ich das gefühlt. <lacht> aber ich sage euch, safe, diese 2,6 absolut ungerechtfertigt oder was es da hat. Ne? Zwei, ja, genau, 2,6, schon hart, ganz mhm. ehrlich. Ja, also da würde ich sagen, deutlich drüber, da sieht man mal, dass das auch ein bisschen Schieflage sein kann. Klar, wenn man oft zu lange braucht für die Bestellung, kann man sich aufregen, aber naja. Leute, das waren die... Schlechtes Bier von Salzburg, Teilweise berechtigt, teilweise nicht. Ich muss doch auf? Ey, äh. ich bin überrascht. Und hier auch, das kennst du ja, auch keine, das war, das war keine 2,6. Nee, nee, nee, also ich danke euch da auf jeden Fall fürs Zuschauen. Äh, lasst gerne einen Daumen oben da, auch ein äh, Abo bei Evanyo, sehr gerne. Eine gute Ja, Mann, und dann äh, gerne Kommentar, alles Glocke an und dann sehen wir uns beim nächsten Video. <lacht> <lacht> <lacht>